Ich bin Johanna Meyer. Ich bin jetzt die neue Bundesfreiwilligendienstleistende im Bundesfahrservicewerk in Paderborn und ich habe zum Beispiel als eine meiner Aufgaben die Bücher, äh, buchempfehlungen rauszusuchen für die, will, das neue Firmenheft und das neue Erstkommendonheft. das macht mir großen Spaß, weil ich selber Bücher liebe und ich bin auch in anderen Bereichen zwischendurch mal zum Beispiel im Versand. Und da helfe ich auch mal. Außerdem habe ich zum Beispiel auch schon ein bisschen die Magnetwand aktualisiert. Hier im Bonifazuswerk gibt es eine große Karte, wo alle Hilfsprojekte auch eingezeichnet sind. Und auch auf der Internetseite gibt es so eine ähnliche Karte, wo man alle Projekte, auch die in Nordeuropa und im Baltikum findet. Und die muss natürlich auch mal aktuell sein. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Aufgaben, das macht mir Spaß und ich finde es auch toll, dass hier alle so nett sind und äh, dass der Umgangston so freundlich ist. Ich kann immer, wenn ich eine Frage habe und gerade im Nachbüro keiner isst, dann kann ich auch über den Flur gehen und äh, Leute fragen.